Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Evelina Show. Heute mache ich mal wieder ein SMA-Video, weil viele haben sich das gewünscht. Und dieses Mal werde ich lauter sprechen, habe aber ein kleines Mikrofon. Den seht ihr, glaube ich, nicht, aber der ist klein, aber dafür hört man alles sehr gut. Also fangen wir an mit Nummer 1. Das ist hier meine Karte. Das ist Notfallkarte. Das war mein erstes Essen. Machen wir weiter. Das ist eine Maske zum Gese also fürs Gesicht. Machen wir weiter mit Squishy. Squishy. Äh, das ist eine Eule. So. Gut. Eine Eule. Die sieht man zwar jetzt nicht so gut, aber das ist eine Eule, die habe ich in Kroatien gekauft 2019. Und die ist sehr besonders. Auf jeden Fall. Er kann stehen. Das ist so cool, aber jetzt sieht man das nicht mehr. Da. Ich, ich. Ich mache wirklich gar nichts mehr. Also auf jeden Fall. Also, mit der Eule bin ich fertig. Machen wir mit der. Was denkt ihr, was kann weiterkommen? Das mögen wir alle, oder die einigen? Poppet. <lacht> schön laut, muss ich sagen. Machen wir weiter mit der Nintendo Switch. mein SMA Teil 2. Das sind Sachen aus meinem Zimmer. Und im nächsten SMA Video werde ich Beauty Sachen machen. Also wenn du dabei sein willst, dann abonniere meinen Kanal. Und auf meinem YouTube Kanal habe ich nicht nur SMA, sondern auch ganz viele Vlogs und lustige Challenges mit meiner Familie. Schreibt in die Kommentare, ob ich mehr solche Videos machen soll. Habe ich alle lieb. Bis zum nächsten Video.